wir in der Werkstatt nicht das richtige Werkzeug finden. Ehe vom Feinsten. Genau. Mach schon Kundenmotorradl also. aber in erster Linie halt diese Rennmotorerl. Herzlich willkommen heute zu einem etwas anderen Video. Heute geht es einmal nicht um Motorräder, sondern um Autos. Und wie ihr sehen könnt, ein sehr altes Auto, nämlich ein Oldtimer. Und ich bin heute zu Gast beim Gilbert beim Gilbert Brunner, der absoluter Profi im Bereich Oldtimer-Restaurierung ist. Gilbert, erst einmal danke, dass wir da vorbeischauen haben dürfen bei dir. Schön. Und jetzt muss ich echt einmal, ich habe wirklich wenig Ahnung von solchen Fahrzeuge. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Chevrolet Pickup, Jahrgang 1952. Mhm. In einem 1 Zustand? In Note 1 Zustand, im Originalzustand vor allem, also wirklich jedes Teil dem Original entweder nachempfunden oder halt noch im Ursprungszustand. Ja. Okay, und jetzt sagst du, du okay, Oldtimer-Restaurierung, aber was soll denn jetzt an dem restauriert werden? Ich meine, mein, mein 3er BMW hat 40.000 Kilometer und der ist nicht so gut beieinander ja, wie der. Was willst du jetzt da noch wissen? Also, warum kommt der Kunde mit so einem Fahrzeug zu dir? Was, was, was wird da dran gemacht? Ja, der äh, Hintergrund ist ja der: Das Auto ist in jüngster Zeit schon mal komplett gemacht worden mhm. und ähm, der Kunde wünscht sich jetzt im Anschluss noch also extra weil das Fahrzeug damals auch schon als Sonderausstattung, so eine Sonnenblende ah, gehabt okay. hat. Also mhm. das hat es original nicht gegeben, aber im Zubehör mhm. als Nachrüstung. Und somit ähm, ja, schaut das Ganze ein bisschen gefährlicher aus. Hat natürlich einen gewissen Nutzen, äh, wenn man drinnen sitzt, weil er hat jetzt schon Sonnenblenden innen zwar nachgerüstet, die es damals so in der Art und Weise, wie man ja nicht gegeben hat. Und ähm, ja, und das macht das Ganze auch ein bisschen gefälliger und, mhm. und somit äh, ja, wünschen sie das. Und es gibt zwar Nachrüstteile, die sind aber nicht schön gemacht Aha. und passen dann von der Form auch nicht so wirklich dazu. Und äh, darum haben wir gesagt, wir fertigen ein komplettes Teil selber an, passen sie ans Fahrzeug an. Ja. Selber anfertigen hört sich jetzt an noch einen Haufen Aufwand. Ja, das ist schon <lacht> einiges an Arbeit. Das heißt, da kommt ähm, jetzt eine Sonnenblende von außen über das Dach dran, genau. damit zum einen die Optik ein bisschen verändert wird und zum anderen auch Sonnenschutz. Genau. Als Alibi. Ja, Aber nein, nein, es ist schon Sonnenschutz. Also ist schon, okay. Und ähm, ja, erinnert halt an diese großen LKWs von der frühen Zeit. Mhm. Und mhm. so ist es wieder also ein aufgesetzter ja, wir von so eine Schirmmütze halt von dieser Rand. Ja. Und das Ganze war früher eigentlich nur ja, ein grob gebogenes Blech. Und wir haben das halt, sagen wir, mehr an das Dach angeformt. Das heißt, dass, das, dass da gewisse Parallelen erkennbar sind. Mhm. Und so ähm, ja, tasten wir sie halt da langsam hier. Es wird dann links und rechts oberhalb der Ringrinne befestigt. Und zum, zum, zum Start, was nimmt man so also her? Kunststoff, GFK, Carbon? Nein, das ist Stahlblech. Also ganz normal Stahlblech? Ja. Mhm. Ja. Okay, ja. Vielleicht, vielleicht, schauen wir mal, vielleicht schauen wir mal zu diesen Stahlblechen. Was, was nehmen wir jetzt da als Ursprung her? Eine Platte oder schon geformt? Das ist also? eine, eine Platte, kann kann okay. das mal zeigen. zeig so, so, so mal das einmal. Also im Rennsport nehmen wir immer Carbon her. Das, ja, ja das hat es das halt damals noch nicht gegeben. Also, ja, stimmt. So. Also Und das sind jetzt die, die Stahlplatten. Da haben wir mal ein kleines Stück. Ein kleines Stück, so schaut das im Grunde aus. Das gibt es in Meter auf zwei Meter. In Stärke zwei Millimeter? Ein, nein, Millimeter hat das. Ehrlich? Schaut, Und das, das ist, das ist eine spezielle Güte, dass es ein bisschen leichter formbar ist. Mhm. Also das ist etwas weicher als das Standardblech. Mhm. Und ähm, ja, gibt es halt in diesen Größen. Mhm. Und hat man und jetzt ist die Herangehensweise, okay, man nimmt jetzt ein Stahlblech, das wo absolut glatt ist. Wir haben ja jetzt da schon den ersten Prototyp, wenn ich das so mal so nennen darf, schon dahingehend, ähm, da wo ich die heute schon den ganzen Tag daran arbeiten habe, gesehen. Jetzt werden wir aber uns dieses Bauteil mal noch nicht so vorstellen, wie es jetzt in der Komplexität ist, sondern was ist denn der erste Schritt, wenn du da diese, diese, diese, diese absolut gerade Stahlblechplatte hast? Wir fangen es dann an, ja. und nimmst dann Hammer und pickst das, Zeichnet sich das erste Mal Schablone mhm. aus, aus Papier, also ah, okay. relativ dünnen Papier, mhm. das man über das Fahrzeug legt, mhm. dann die Kontur einmal festlegt, mhm. weitestgehend das im Grunde dann einschneidet, weil ich sage, ich habe ja einfach ein, nur ein, ein zweidimensionales Papier, das lege ich drüber, in dem Moment, wo ich es drüber lege, gibt es Falten, diese Falten schneide ich raus. Ah, lege die aha. wieder zusammen mhm. und mache das halt in relativ kurzen Abständen. Mhm. Dann habe ich lauter so Kuchenstücke, die ich dann ausschneidet. Ja, mhm. Dann verbinde ich die wieder mhm. und ähm, nehme mal die Form ab. Schau, dass das ein Abstand von 3-4-5 cm einmal in etwa passt. Dann schneide ich die Form, dieses Papier wieder auf, lege am Boden hin und dann ergeben sich wieder diese Kuchenstücke, diese Keile. Mhm. Und dann nehme ich ein Blech, das ich eben von dann. da her nehme. kann man so da hinten ganz kurz mal anschauen. Mhm. Da haben wir so eine Tafelschere. Ah, eine Tafelschere ist das? Okay. Genau. So. Das ist die andere Hälfte von dem Blech, das wir da auseinander geschnitten haben. Mhm. Das wird bis hinter geschoben und dann kommt ein Stanzmesser, Schneidemesser, das das auseinanderschneidet. Und ähm, ja, dann legt man das auf einen kleinen Tisch und legt dann schlussendlich Die diese, dieses Papier drüber. Mhm. Und dann weiß ich schon mal, was ich an Grundfläche für dieses Blech benötige. Mhm. So. Das heißt, so wie das Ganze jetzt schon geformt ist, muss man sich vorstellen, wenn ich da mit der Walze nachbürfe das wieder platt mache. Dann würde ich mir leichter da, wenn ich da überall also Einschnitte mache. Mhm, Und genauso ist es deshalb mit dem Papieren. Dann sehe ich, dass ich eben überall diese Spitzen drin habe. Dann zeichne ich mir das ab. Schneide das mit einem Überschuss von ca. 20 mm rundherum aus. Mit was schneidest du das dann? Und da habe ich so also eine elektrische so. Akkublechschere. Ah, Akkublechschere. okay. Ja. Und die Feinheiten, mhm. wo es nicht geht, macht man dann klassisch mit, der mit einer Handschere. Mhm. So, und dann kommt der erste Zug, der erste Arbeitsgang, wo dieses Blech in der Mitte gestreckt wird. Okay, mit was machen wir das? Das funktioniert mit diesem English Wheel. Ist das große? Nein, das ist Nein. das Gerät da. Achso, ah, okay. Das ist das Gerät. Ein ja, englischer Wiel da, ist das. Ja. Also Wiel wie Reifen quasi durch den. Genau. Mhm. Durch das Deutschland, also mein englisches Rad. Da habe ich unten und oben eine Rolle. Die gibt es mit verschiedenen Radien. Sieht man jetzt mhm. ganz deutlich da. Das ist ein ganz enger Radius. Ja. Bis hinauf immer flacher, immer flacher. Mhm. Bis wirklich 180 Grad. Mhm. Wo ich dann auch einmal ich mal, Unebenheiten herauswalzen kann mit ganz wenig Druck. Und somit verformst du das Blech, weil du streckst das quasi in eine Richtung? Man walzt das in, im Endeffekt wie ein, wie ein Kuchenteig, mhm. das man so kennt, von früher von daher, mhm. Mit so einem Nudelbeugler. Ja. Genau. Und da, an der Stelle, wo ich den meisten Druck ausübe, also weicht das Material aus. Mhm. Aufgrund dessen wölbt sich das Blech. Man sagt im, im, als Fachbegriff bombieren. Jetzt kann ich das Blech einfach nur links und rechts nehmen und es stützt sich schon von alleine. Mhm, ja. mhm. Wenn das immer nur Blechstreifen ist, dann fällt der immer da durch. Mal. Genau. So. Okay. Und der Aha. ist auch, ich sage mal, schon relativ verwindungssteif, jetzt so. Und das erreiche ich eben durch dieses Walzen. Mhm. Das ja, muss man halt gezielt anfangen, von der Mitte geht man von der Mitte, fängt man an und geht nach außen, immer weniger weg, nicht ganz bis außen hin. Das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte, weil das bildet dann Rahmen und heute das Ganze zusammen. Man sieht die Spuren eh ganz deutlich, oder? Dass genau. nur in dem Bereich eben gewalzt wurde. Ja, ist, ne? oder dass mhm. man sieht das schon weiter hinaus, aber eben nur ganz wenige mhm. Tragspuren. Mhm. Genau. Okay, und nach dem Walzen, was ist dann der nächste? Was, dann, welche Maschinen kommt das nächste? So? Da sind so viele, so viele Werkzeuge. Ja, das ist dann, dann geht es weiter, dass man eben äh, bei dem Walzen links und rechts jetzt mal schauen muss, ab der Mitte, man zeichnet sich da immer Symmetrieachse ein, dass man schaut, dass man das Teil grundsätzlich mal symmetrisch walzt, mhm. so dass ich einfach, wenn ich davor stehe, links und rechts eine Spiegelung habe, mhm. dass es gleich ausschaut. Mit diesem Gerät kann ich das Blech nur strecken, aber nicht mehr einziehen. Ja, genau, also Dafür kommt dann das große Teil. Und oder? da gibt es dann eben verschiedene Geräte, die Stauchen und strecken können. Also, die können dann das mhm. Strecken auch. Das ist dann das Große, oder? Der Große da, der Busch. Und da lege ich das Ganze ein. Und da arbeite ich mich dann vor an dieses Werkzeug, packt das Blech an zwei Stellen und zieht es entweder auseinander oder staucht es zusammen. Aha, In dem okay. Fall haben wir es zusammengestaucht. Mhm. Und durch dieses Stauchen entsteht dann eben auch Diese eine Lösung. Wölbung mhm. also zusätzlich. Also das heißt, ich habe es hier in der Mitte schon mal eine leichte äh, Vorgabe gemacht und habe es dann nach außen einfach noch Stück für Stück im ja, also hundertstel Millimeter bei euch immer wieder ein bisschen zusammen. Das kann man dann von der Intensität einstellen. Man kann ganz starke Höhen machen oder ganz feine. Und jetzt, wenn das, wenn das Ding fertig ist, vielleicht können wir es mal ans Auto halten, dass die Zuschauer ein bisschen eine Vorstellung noch exakt haben, wie das dann letztendlich ausschauen sollte. Äh, jetzt müssen wir uns der Gerrit kurz einmal den zusätzlichen Mann machen, um das einmal. Weil dann ist natürlich auch noch die Frage, wie wird das Ganze am Auto fixiert? Nimmt man jetzt da, einen, schleift man jetzt da einen Lack ab und schwarzt das nieder nee, oder? oder? Also der Kunde wünscht, dass das Dach nach Möglichkeit nicht lackiert wird. Ah, okay. Darum ähm, muss das jetzt im zweiten Gang dann an die Dachkontur seitlich mit diesen äh, Stehblechen angepasst werden und da werden wir dann nochmal zwei Flanschen bauen, die man erst ans Fahrzeug äh, sagen wir, anpasst und diese Bleche dann an, das, an diese ja, Flansche verschraubt. Mhm, okay, vielleicht ja. sagen wir es kurz, einmal, wenn wir das demonstrieren könnten. Man da haben wir jetzt einen Schutzdorn, dass man natürlich nichts verkratzt. Ne? Ja, um, das kommt dann da also hin. So, so ungefähr in, dem in etwa. Naja, für den, für den Windwiderstand ist das ja nicht so optimal, oder? Naja gut, es ist hinten ja offen. also ist offen. Ja, aber um, der Vorder ja wahrscheinlich auch nicht so schnell. Wir hinten. haben jetzt eine Höchstgeschwindigkeit mit dem Auto von maximal 120 so, kmh. Ja, und die erreicht jetzt auch nicht mhm. in fünf Sekunden. Ja. Aber ich muss schon sagen, optisch macht das natürlich schon irgendwo her, weil es schaut ein bisschen so gechoppt aus. Ja. Gibt es den Ausdruck? Job, ist, hat man das ja, in, das, das ist letztendlich ja erst im, im Nah hinein in den ja, 70er, 80er äh, hat man das ja erst gemacht, in, in der damaligen Zeit natürlich mhm. nicht. Und der Kunde äh, steht da auch nicht drauf, der will das wirklich ganz original mhm. haben. Der, der hat eher die Hände über den Kopf zusammengeflogen. <lacht> naja, weil das ist jetzt optisch, sage ich jetzt einmal, ist das, ähm, macht das so ein bisschen die, ja, es schaut ein bisschen besser aus, ne? Also, ja, ja der Look ist ein bisschen trotzdem, aggressiver. wenn man jetzt so Autos anschaut, wie zum Beispiel in dieser Fernsehserie, äh, Die kleine Form, halbe ich gehessen, Meine kleine Femme, also die, das war eben so, das ist traut in die 50er, 60er Jahre. Uh -huh. Da haben sie so viele Autos gehabt, äh, in, irgendwo in den USA. Und da sieht man die Fahrzeuge mit solchen, okay. solchen Blenden. Ja. Und gut, dann hat es vielleicht erlöst, dass es nicht so lange halten musst. Was ist jetzt ungefähr der genaue, also so über den Daumen gepeilt der komplette Aufwand, um, um, dieses, um diese Hutze quasi, um die Sonnenblende zu machen? Was, was kalkulierst du da ein oder wie, wie viel? Ja, ich sage mal rein Blecharbeit sind das jetzt mit Sicherheit einmal 70, 80 Stunden. Ja. Ja. Dann Stimmt einmal die, die Kontur, dann äh, brauchen wir auf jeden Fall noch diese Flansche mit dazu. Dann das ganz genau anpassen. Das also also werden mit Sicherheit einmal rein nur Blecharbeiten irgendwas um die 100, 120 Stunden sein. Und ja, dann muss das Ganze noch lackiert werden. Befestigt werden. Das wird in Wagenfarbe lackiert. Mhm. Ähm, da kommen dann vorne und hinten an diesen Schweißflanschen kommen da so Metallketter drum, die ich nur selber mache, ähm, dass das Ganze ein bisschen gefälliger ausschaut. Ja, und dann also ganz viel verschwindet einfach an Zeit in diese ganzen Feinarbeiten, die man im Nachhinein im Grunde gar nicht mehr so sieht, mhm. dass das halt nach was ausschaut. Ja. Und man kann jetzt eigentlich sagen, du kannst jetzt, meine, wenn man sowas bauen kann, dann kannst du ja eigentlich in Theorie jedes Blechteil, was man sich vorstellen kann, ja eigentlich nachbauen. Abhängig davon, wie viel Zeit will man investieren, dass man das macht oder was ist der Kunde bereit zum zahlen für sowas. Ne? Das ist ja, ja auch die Frage. Ja, grundsätzlich also geht das auch. ja. Das heißt, du kannst jetzt sagen, hey, okay, so einen Kopflügel für so ein Auto kriege ich nicht mehr. Ja. angenommen. Ich ja. weiß nicht, ob es es noch gibt, also, noch ja, kann, also, aber man kriegt es teilweise schon. Mhm. Äh, leider ist äh, die Qualität meistens sehr, sehr schlecht. Okay. Ja. Das heißt, man kann dann so einen Kopflügel, auch wenn der irrsinnig komplex ausschaut, man kann das noch bauen. Ja. Wow. Das ja. So, jetzt hast du da natürlich eine, ich meine, eine gigantisch ausgerüstete Werkstatt. Also, was ich da so als Techniker, wenn ich mir so schimpfen darf, ein bisschen so überflogen habe, ich glaube, wer in der Werkstatt nicht das richtige Werkzeug findet, der hat vom Schrauben keine Ahnung, kann ich jetzt einmal sagen, ich glaube, die Fast Fury haben, haben sie den Spruch gebracht. Ich äh, äh, okay. <lacht> habe jetzt einfach nur was, was kann man jetzt bei dir machen? Ich denke, das geht von der Unfallinstandsetzung geht das quasi los bis zur Restaurierung. Vielleicht sagst du uns einmal so deinen dein, dein, dein, dein heiligen Bereich so kurz durch. Das ist quasi so der, der Hauptwerkstattbereich mit Werkbauung. Ja, wir und haben da oben zum Beispiel eine ein Rahmenrichtbank. Ah ja, Richtbank ist das okay. Aha. Wo ich mal, für ein paar Fahrzeuge eigene Richtwinkelsätze habe, ja. die da drauf gebaut werden, dass man prüfen kann, ob das Fahrzeug gerade ähm, schiff ja, ist, ist, ja. ist ähm, kannst du dann entsprechend ähm, gerade richten. Und ähm, das ist zumindest schon mal die Basis, gerade wie man äh, beispielsweise so viele Autos macht. Also ja. ähm, die ist uns da sehr, sehr schwer tust, ähm, rauszumessen, ob die Rahmengeometrie wirklich symmetrisch ist, ob es gerade ist, ob die ganzen äh, ja, vorgegebenen Abwerk Werk vorgegebenen Punkten stimmen mhm. und äh, das lässt sich halt mit dem so ganz gut feststellen ja. okay. und und Dann das. ist da quasi so der, der Hauptwerkstattbereich, wo die typischen Handwerkzeuge in diesen lebensgroßen Snap-on-Werkzeugschränken sind. Mhm. Und ja. eins, was ich mal wirklich auf der Zunge gehen lassen, was ich auch ja fantastisch finde, ist zum einen, wenn man so einen, so einen Riesenschub aufmacht, was da alles drin ist, aber davon abgesehen, wenn man die zu macht, jetzt kommt eigentlich der Clou. Das ist ja Wahnsinn. Also jeder, der, der gerne schraubt, der, der sagt, okay, das ist jetzt der Film ja, meines Lebens gewesen. Also es gibt da zum Beispiel separat einen Schrank, da ist nur Zollwerkzeug drin. Für die amerikanischen ja, Sachen quasi? es. also absolut nur. Da ist nichts. Noch nicht ganz fertig, aber... aber vielleicht soll man da mal reinfilmen, dass man das mal sieht. Das ist alles zollig, also alles amerikanisch das ist nur quasi. Zoll, ja. Und alles Snap-on, also nicht nur die außen, sondern auch innen. Innen, ja. Ja, das ist natürlich Edels vom Feinsten. Genau. Das, was man da sieht, ist alles Blechbearbeitung. Was wir vorher schon gesehen haben, ja. Da, genau. da haben wir dann Blechkletten, da haben wir zum Beispiel eine Presse, da kann man massive Platten abkanten. Also bei alles, was bis ja, 7, 8 mm geht, mhm. kann man auf diese Breite äh, abkanten. Zum Beispiel Rahmenbleche und so weiter. Ah. Kanten. Da haben wir eine Bandsäge, ein kleines oder großes Bauwerk. Ja, ich würde sagen, schauen wir schauen noch kurz in den Schweißraum, so in den Schweißraum. Also extra einen ja. Schweißraum. Hier auch wieder alles mit äh, snap schränken Die haben da aber diesmal hier die äh, Holzplatten drauf. Genau. Das, serienmäßig? Nein, das habe ah, ich so im Nachhinein gesagt. gemacht. Genau. gemacht. Ah, okay. Da haben wir diese ganzen uh, Werkzeuge für die, die Drehbank Die Drehbank drin. Mhm. Klein und groß. Genau. Und hier ist quasi der Raum nur zum Schweißen damit der Staub vom Schweißen quasi nicht in ja, den sauberen Bereich kommt, genau, obwohl Schweißen, das sauber ist. Also. Vom Schweißen und so weiter, genau. Ja, <lacht> ja das ist ein absolut planer Schweißtisch. Aha. Und da kannst du dann quasi alles affixieren mit so großen Schraubklemmen und kannst das dann zum Beispiel genau. ist es, also ich kenne ja das, wenn man zum Beispiel Auspuffanlagen geschossen hat, speziell wenn die aus Edelstahl waren, ja. dann hast du die geschossen und dann hast du das wieder unter das Auto gehängt und dann dann waren die schief genau, genau, weil die einfach einen gewissen Verzug haben durch die äh, Wärmeentbringung. Und das kann man mit sowas und verhindern. Ähm, jetzt sehe ich nur noch dieses Riesenteil, bevor wir jetzt halt noch äh, in das Highlight, also für mich Highlight draufgehen, in die Motorradwerkstatt vom Gilbert. Die nutzt er allerdings nur privat. Äh, was ist denn das für. Ist das eine Presse? Das ist eine hydralische Press, ja, so ah. Press. Ah, aber da kannst du quasi Lager auspressen, aus Axträger bis ja, 20 Tonnen. Ja, da brauchen wir jetzt diese 100 Tonnen, die 100 die Tonnen. liefert. <lacht> jetzt, nicht, ja, die, da reichen dann, sagen wir mal, 10 Tonnen ein. Ja. Ja. Ja. Okay, dann schauen wir noch nach oben, nach innen. Jawohl. Dann gehen wir quasi in das in den ersten Stock, das ist glaube ich nachträglich in die Halle reinkommen, oder? Das hast du auch ja. nachträglich bauen lassen. Eine die Art Halle, Galerie, ja, ja. in der man sich gemütlich einen Kaffee runterlassen kann, in der viele Teile versteckt sind, Werkzeuge und so weiter. Und hier auch deine Motorradwerkstatt ist. Die Bikes kennen viele von euch schon aus meinen Videos, haben wir auch schon oft nur miteinander unterwegs gewesen. Das ist mein altes Motorrad. Genau. Das sind alte. Ja. Das, so sauber war die noch nie. Obwohl es vorher schon sauber war. <lacht> ähm, da, also das ist jetzt dein Reich, wo du quasi nur ähm, an, dein, an deine Mopeds schraubst, oder? Ja, das ist ja, sonst gut. gar nichts. Machst du schon Kundenmotorrad einmal, also, aber okay. in erster Linie halt diese Rennmotor. Und wie man sieht, schon wieder überall Snap-Bahn, aber du hast zwei unterschiedliche Farben, einmal schwarz und einmal rot. Hat das einen Bezug oder sagst du, das ist mir egal, so? Ja, die Comic gefällt mir recht gut. Ja, wir äh, wenn es nur schwarz wäre, wäre es wie bei den Totengräber. Ja, okay. Und snap war ursprünglich früher nur rot. Ah ja, okay. Und mittlerweile kriegt man es so in jeder Farbe. Mhm. Ja. Und ähm, da oben sind nur Reifen versteckt, oder? Genau. Das die haben wir das. da vor der Sonneneinstrahlung geschützt. Sehr gut. Das ist immer ganz wichtig, Sonneneinstrahlung für Reifen ist ganz schlecht. So, und da hast du eine gemütliche Ecke, genau. wo du ein bisschen mal Office machen kannst, die mal zurücklehnen kannst, da Cappuccino dann Cappuccino trinkst, Kaffee, Kaffee, ja. um, habe ich jetzt schon dreimal gehabt, reichen ja. mittlerweile. Und da stehen noch deine, was hast du denn da? Ein, ein Supermoto, Motogross, Enduro. Ja. Schauen wir mal darüber, was haben wir da neues, Was ist das? Das ist ein Enduro. Welche? 500er. 500er da? Ja. Das ist Dasselbe Ersatz. Ersatz. Das ist ein 450er. Das ist ein bisschen was älteres, oder? Ja, 2012. Das ist voll groß, oder? Ja, das ist voll groß, genau. Supermoto, die hast du einen Spanien dabei gehabt, oder? Genau. Das ist aber kein originale, die ist umgebaut. Ja, es ist letztendlich die Enduro. Aber mit anderem Fahrwerk und so weiter. Genau, und dann. Und das ist ein 560er S. Was ist das? Das ist ein 2006er, schon 15 Jahre ja Supermotor. Und, und das ist ein Trail. Ich bin noch nie gefahren so Ja. Interessant. Bin noch nie gefahren. Interessant. Schwierig? Ja, es, es schaut leicht aus, als wie es ist. Ja, leicht dann tut das nicht, wenn man es nicht auf dem Stand ist. Ja, aber es ist eine gute Basis oder eine gute, eine gute Voraussetzung zum Enduro-Fahren. Man kriegt ein sehr, sehr gutes Gefühl mhm. für das Motorrad. Sehr, sehr leicht. Mhm. Und aber vier Tage Viertaktor ne. Nein, es so ist, ist ein Zylinder, aber die hat gar keine richtige Rennbühne, weil die, die Motogross Zylinder, die haben da in der Regel so... Ja gut, das ist ja bloß ein 250er. Mhm, okay. ja. da, da hast du noch ein Lagerregal und das, was du rauf und runter fahren kannst, abgedeckt? Genau, da haben wir ja. einen Haufen Schrauben und so weiter. Ist das elektrisch? Oder? Ah ja. Verbaut. Cool. Es ja, macht natürlich dann eine Ordnung, ne? dann ist es fremd. Dann ist das ja, sehr viel. Clean. Wie ihr seht, beim Schubert genau. ist Ordnung äh, absolute Priorität. Da hinten steht noch ein KTM-Crossbau. Der ist ein bisschen in, äh, einsam, finde ich. Ja, <lacht> aber der hat seinen so extra Stand da. Ja, da bin ich noch nicht ganz fertig. Aha. Und du hebst so. ja quasi deine Fahrzeuge da mit dem Stapler hoch? Ja. ja das ist ja klar, sonst ja. kommst du da nicht auf. Was haben wir da drunter versteckt? Und das sind Pavillons. Ah, das sind die Pavillons. Ah. Die haben wir dann mit Ah, die wollen wir auf der weg. Genau. Viermal. Aha. Das schaut aus wie 4 mal 18 Quadratmeter. Okay. Ja, ich würde sagen, du, das Video ist schon länger geworden, als ich ursprünglich geplant habe. Aber ja. es gibt da wahrscheinlich noch so viel Sachen zu sagen. Christoph, du darfst dann nicht runterfallen, bitte. Sonst müssen ähm, wir die bei der AOK melden. Und die machen wir das, wenn wir um 20.30 Uhr einen Arbeitsumfang haben? Da schaut es dann Genau. <lacht> Also, ähm, wir haben da eigentlich noch theoretisch viel mehr Sachen, die wo man da sehen hat. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es noch mehr sehen wollt, was der Schild da alles macht kann und vor allem in Zukunft vielleicht noch vor Ort. Wenn ihr irgendwelche äh, Bedürfnisse habt im Bereich Oldtimer, dann äh, checkt es unten in der Beschreibung äh, den Link auf deine Homepage aus. Und äh, dann könnt ihr gerne mal Kontakt aufnehmen, falls ihr irgendwas Spezielles braucht, was ihr vielleicht nicht an Ecke kriegt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Führung. Ich sage danke fürs Vorbeischauen. Und jetzt halt, machen wir dann Feierabend, oder? Jawohl, jetzt gehen wir heim. Genau. Ja, also, danke fürs Zuschauen, gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und schaut euch gerne beim Schildbär vorbei. Ja, danke und ciao Servus.